Obviously when assessing any potential future threats, there is that which we know and that which we don't But it is always that which we don't know we don't know that poses the greatest danger Imagine the past and the present transmuted together into the best possible future We will start with the stadium We will take what was old and breathe new life into it The echoes of heroes' past will become cheers of Champion's future. They will come from every part of the globe, so that they may face their greatest adversaries, each other, and ultimately, themselves. In this crucible, we will come together so that we may be stronger apart. Welcome to the program. Ich habe mit Release des neuen Rainbow Six Events die perfekte Möglichkeit, mein erstes richtiges Video seit langem aufzunehmen gesehen. Ich kann bereits sagen, dass dieses Event einfach durch die Map nur zu gut ist. Irgendwie schade, dass die Map weit entfernt wird. Mein eigentlicher Plan war, dass ich einfach jede Runde aufnehme und die Highlights einfüge. Doch leider denkt sich OBS manchmal, es müsse die Audiospur unsynchron zu Videospuren aufnehmen. Trotzdem hoffe ich, dass dieses Video euch gefällt. Ich habe noch nicht erkannt, wo man hier gut spawnen kann, ehrlich gesagt. Gut, ich bin sowieso ziemlich schlecht drin. Warte mal! Ah Leute wie cool, man sieht da oben auch den Stand Guck mal hier, komm mal hier zu mir Das ist ein cooles Detail Das ist nicht cool mal da oben Jäger. Ja, da oben Das ist ein cooles Detail finde ich Ich mag den Detail Der ist Da wo ich gestorben Oh Hiking Prevented ich hab' mein Handy mit meinem so, Der ist da immer noch auf den Stairs. Attacker, Hat, konnte ich eben fast ficken. Einer so Rund auf der Stairs äh, Der war rechts im Raum eben noch, die Finker da rechts. Machen wir sehen eben. Finker groß. Reach nee, shield. Ja, yeah, sorry. Okay, äh, eine. Kali. Ne, eine Maru ist hier und eine ging. Maru? Stimmt. Okay, er. Ohne Doki. Das ist ein Cam drin, kannst du Doki. Es stimmt halt einfach. LOL, <lacht> Alter, hast du das gesehen, das ist ich hab Kali ultra outplayed mit diesem Spin-Move. Interrogation! Jammer, outside! Outside Interrogation? Ja. Alter, was ein Pro. So. Somewhere Somebody else. else. Hey, run to the Ist so der Kill geiler. Oh, ich kann Kali Out gleich ausprobieren. Hm. hit du Maschine, Junge! Dein Aim war krank. Jo Leute, das war's mit dem Video. <lacht> halt die Schnauze. Ist hier noch auf, ne? Ja, natürlich, jede Runde. Kann nicht einer von euch da an der Seite sein, ne? Defender is approaching a kill zone. Defender exposed. Fuck, ich bin richtig ab, Ähm, du weißt, dass er das Schild wegschlagen kann? Ja, bewusst. Ach doch, er ist injured, ne? Nein, Toffel. Blitz ihn weg, blitz ihn weg! LOL! Ja. <lacht> ich kann's einschätzen, Alter! Ich kann's einschätzen! Oh, richtig gut, ey! Richtig gut! Ich bin ein Arschkrabbler! Nein, jetzt das ist schwimm! Warte, warte! Es geht schneller! Warte! So, auch! Am Plan! Schau mal! Man macht das jetzt so, indem man da von ganz oben... Auf der Direct Shot. bekommen. LOL, das war's. <lacht> <lacht> Loll. Guck mir gerade, Mouse Set, Time Long Range Sniping in Battlefield ASMR an. Da, fuck. Egal, als ob deiner war, okay, und noch der ist bei, beim du der ist da. Go fucking plant! I try to. Denbein, durch, aber. Planting. Mann, die Mates sind schon wieder so toxic, ne? Hallo. Ah, Nein du kannst ja ah, rennen, Du hast, Du ja, hattest schon eine ja. Runde gestartet gehabt. Weil du bist der Host äh. gewesen. Nein, du warst der Host. Doch. Du. Du warst der Host und bist Lo dann, äh, LOL. Hey du hast nicht mal auf dem gelben Warte. Wah, war, wah. Das schaue ich mir nachher in den an Das schaue ich mir nachher in den an Was? Ich weiß, der Lied, aber Hä? ich weiß. Dicker, <lacht> <lacht> das war ein Headshot. <lacht> Oh Junge, mein Name gerade. Oh, ich hätte ihm, ich hätte ihm auch. Oh, das war so knapp, Mann. Ach, echt okay. Ja, so Glass oder so kann ich mir schon vorstellen, dass die so. Ich, öffne, ich öffne bitte, okay. Das wäre ja so ein krasser Spielvorteil. Ja, ach, weil das ist mega riesig. Dann bräuchte man wenigstens irgendeinen Defender, der da auch durchschießen kann. So, keine Ahnung. Ne Defender halt. Ja! Auf bin So Sotrachanker mit seinem M.G. Das ihr, es kommt wieder, es Ah, Ramping. Das war zu greedy. Kannst du mal aufschießen, Servo? Eine Sekunde. Das war zu greedy. Oh, Toffel, Junge. Was bist du eigentlich für eine Maschine? Ja, weiß ich nicht. Nobody in House, aber er ist halt die. Er hat so ein krassen Klassenkoll. Kannst du wieder im Video sehen. Voll mit Flash holt er immer alle weg. Schön. Oh Toffel, was ist denn das? Alter, du bist. du bist klär. Äh, also bist du bist Klärsprung. halt Geist. Da ist einer, ne? Ich werde direkt abgeballert. Da hinten bei der Tür. Wenn du rein. Jolos ist jetzt vielleicht nicht so klug. Cool. Kannst ich du hier, hier vielleicht auch nächstes. machen bei mir? Da ganz stark. Oh, auf anderen Nähe war wer. Ich hab Joker Dead. Stairs, Stairs ist Dock. Bei dir ist Stairs? Danke, Mann. Ich hab so verämt, ne? Bist du nicht so ganz so hell, wa? Sollte sich irgendwo einer, oder hast du gehört? Naja. Ja. Ich glaub sogar hier. Glaub ich auch. Und aufschlagen. Und Yolo. Ja, da ist einer. Unten oder oben? Scheiß drauf. Oh fuck. Hab ihn. Oh. Junge, ich dachte, das. Ich hab mich schon gewundert, warum der sich so extrem schnell runter sein kann. Plötzlich ist er runtergefallen. <lacht> Junge, ich hab grad drei Kills gemacht. ihn zu okay. Ja, mach noch... Rückwärts äh, bait ihn, bait ihn. Schön. Ich denke, das reicht auch erstmal fürs erste Video. Teilt mir doch gerne mal mit, was ihr von dem neuen Event bzw. von der neuen Map haltet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich sage euch jetzt nur noch. Yo Leute, das war's mit dem Video. <lacht> <lacht> halt die Schnauze.